Dies ist ein Beispiel für die MOS-Prüfung Word 2016 und soll Ihnen es erleichtern, diese Prüfung zu bestehen und die Fragen zu beantworten. Als erstes können wir einen Beispieltext erzeugen, indem wir eingeben ist gleich Lorem, Klammer auf 10,9, Klammer zu und die Taste Return bestätigen. Dabei wird ein Beispieltext in Lateinisch erzeugt, den wir hier benutzen wollen. Anfang der Prüfung war Einfügen der Seitenzahlen. Dafür geht man auf die Registerkarte Einfügen und hat hier in der Gruppe Kopf- und Fußzeile die Möglichkeit, Seitenzahlen einzufügen. Die Seitenzahlen werden eingefügt, wenn Sie das möchten, am Seitenende. Das war auch die Aufgabe in der Prüfung und da konnte man an dem Seitenende auswählen, einen sogenannten Akzent 4. Dieser Akzent 4, den findet man ziemlich weit unten. Akzentuierungsbalken 3, 4 und wenn man den anklickt, dann sehen Sie, wird er hier unten eingefügt. Aufpassen an dieser Stelle, Sie sind jetzt in der Fußzeile ja, und nicht mehr in dem Text. Sie müssen jetzt wieder zurück in den Text, um die Fußzeile zu schließen, beziehungsweise hier die Registerkarte Kopf- und Fußzeilen-Tools der, in der Gruppe Schließen zu schließen. Die nächste Aufgabe war in der Backstage-Ansicht einen Titel einzutragen und dafür geht man auf die Registerkarte Datei, die heißt ja auch Backstage-Ansicht, klickt die an und ist auf der Register, auf dem Navigations-Item Information, lässt sich hier alle Eigenschaften anzeigen. Und Sie sehen, Sie können sich denn hier tatsächlich dafür entscheiden, ein Thema einzutragen. Das war auch die Aufgabe, nicht der Titel, sondern Sie können hier ein Thema eintragen. Sie klicken hier rein und sagen Thema meine Prüfung. Zum Beispiel. Und damit wäre auch diese Aufgabe erledigt. Die nächste Aufgabe war dass Sie die Absatzmarken sich einblenden lassen. Dafür gehen Sie auf die Registerkarte Start, gehen in die Gruppe Absatz und klicken hier dieses verkehrt herum dargestellte P, was für die Absatzmarken da, äh, steht und klicken dies einfach an und schon werden Sie feststellen, dass hier automatisch alle Absatzmarken eingeblendet werden. Eine weitere Aufgabe war, den Text mit einer Hintergrundfarbe zu gestalten. Dafür können Sie sich hier den Text markieren. Denken Sie daran: Einmal klicken markiert ihn, also zweimal klicken ein Wort, dreimal klicken ein Absatz, einmal klicken ein Absatz und Sie haben die Möglichkeit mit der Maus ein Wort äh, einen Buchstaben zu markieren. Wenn ich hier eine Hintergrundfarbe haben möchte, gehe ich auf die Registerkarte Start, gehe in die Gruppe Schriftart und gehe hier bei den Hintergrundfarben zum Beispiel auf Gelb. Eine weitere Aufgabe war eine Tabelle mit vier Zeilen und vier Spalten einzufügen. Dafür klicke ich einfach an eine Stelle, an der ich die Tabelle einfügen möchte. Und gehe auf die Registerkarte Einfügen, gehen in die Gruppe Tabellen und Sie sehen, Sie haben hier die Live-Vorschau und können hier tatsächlich eine Tabelle einfügen mit 4x4. Ja, zack, das war die Aufgabe. Senken Sie daran, Sie kriegen hier auch wieder die Tabellentools, eine kontextbezogene Registerkarte mit zwei neuen Registern. Und wenn Sie eine Tabelle markieren wollen, ich gehe mal aus der Tabelle raus, dann sehen Sie, kriegen Sie hier oben so einen kleinen Doppelfeil. Da können Sie eine Tabelle immer markieren. Ja. Des Weiteren war ja neu in 2016, wenn Sie hier zwischen, an den Rand zwischen die Zellen gehen, dass Sie hier ganz schnell neue Zeilen einfügen können, beziehungsweise wenn Sie hier oben zu dem Spaltenende gehen, dass Sie hier ganz neu und schnell Spalten einfügen können. Weitere Aufgabe in Word war folgendes: Sie sollten ein Design auswählen, und zwar das Design Galerie. Dafür wechseln Sie von der Registerkarte Start in die Registerkarte Entwurf und können hier ganz links ähm, in der Dokumentformatierung die Designs auswählen. Hier sind schon standardmäßig welche vorformatiert. Klicken Sie hier rauf, dann sehen Sie, haben Sie hier eine Vielzahl von Office-Designs und ich habe hier oben meine benutzerdefinierten Designs. Und auch hier haben Sie wieder die Live-Vorschau und wenn Sie hier die Galerie auswählen, dann ist das die Aufgabe und Sie können... Die Aufgabe an dieser Stelle denn erfolgreich beenden. So eine weitere Aufgabe war eine Tabelle in Text zu konvertieren. Dafür fügen wir uns erstmal schnell eine Tabelle ein. Gehen hier auf Tabelle und fügen uns hier mal eine Zweier-Tabelle ein. Und Sie sehen, ich kriege hier die Tabellentools. Ich kann hier etwas reinschreiben. Test. Test 2. Test 3 und Test 4 und möchte das jetzt in, eine, in einen Text konvertieren. Bevor Sie das tun, denken Sie mal dran, Tabelle markieren. Ja, Dann ist die Tabelle markiert. Sie kriegen die Tabellentools, gehen in die Registerkarte Layout und haben hier ganz rechts in der Gruppe Daten die Option in Text konvertieren. Die klicken Sie bitte an. Und dann können Sie sagen, was Sie haben möchten. Absatzmarken, TabStops, Semikolons, andere. In der Aufgabe waren TabStops gefordert. Sie klicken auf OK und schon haben Sie den Text mit Hilfe von TabStops in einen, die Tabelle in einen Text konvertiert. Eine weitere Aufgabe war, einen Listenwert auf einen bestimmten Anfangspunkt zurückzusetzen. Dafür markiere ich mir jetzt hier an dieser Stelle erstmal die zwei Absätze, um eine Liste zu erzeugen. Gehe hier auf die Registerkarte Start und erstelle mir hier eine ganz einfache aktuelle Liste. Und dann sehen Sie, dann steht da 1, 2. Und wenn ich das hier ändern will, dass sie mit 3, 4 beginnt, dann gehe ich hier auf Zeilen... Oh, stopp. Dann gehe ich auf neuen Listentyp definieren hier an dieser Stelle und sage hier neuen. Listentyp definieren oder neue Liste mit mehreren Ebenen definieren oder Listenebene ändern. Ich klicke hier also einmal an, neue Liste definieren und Sie sehen, ich kann hier an dieser Stelle eine Zahl eingeben und jetzt kann ich sagen, das soll ich jetzt zum Beispiel mit 4 beginnen, 4 Punkt und sage OK, und dann sehen Sie, dann hat er das hier alles mit 4 gemacht. Das wäre natürlich falsch, weil der jetzt hier an dieser Stelle immer mit 4 macht, also ändere ich das. Und gehe hier wieder auf neue Liste mit mehreren Ebenen ändern. Und dann kann ich hier sagen 1, 2, 3. Ja, dann sollte hier mit einer 4 beginnen. Nicht mit 14, sondern mit 4. Sie gehen also bei den Listen in der Gruppe Absatz gehen Sie hier auf das kleine Pfeilsymbol, sagen neuen Listentyp definieren und können hier tatsächlich sehen, beginnen mit 1 Punkt. Ich habe das hier jetzt auf 4 umgestellt und wenn Sie das dann bestätigen, dann sehen Sie, macht er Ihnen hier 4 und 5 daraus draus. Und ihre Aufgabe war das oder ist es jetzt, das auf, ein, auf 1 zurückzusetzen. Dafür markieren sie sich den Text, machen einen Rechtsklick darauf und sagen Nummerierungswert festlegen und können dann sagen, Sie sollen hier an dieser Stelle wieder mit der 1 beginnen und sagen, okay, und schon haben Sie tatsächlich die Aufzählung mit 1 wieder begonnen. So, ich mache das an dieser Stelle einmal wieder rückgängig, einfach deswegen, weil wir das nachher noch brauchen und mache wieder den Listentyp 4 und 5 rein und möchte jetzt mit Ihnen an dieser Stelle eine Form einfügen. Dafür gehe ich hier hin, gehe auf die Registerkarte einfügen und gehe hier auf Formen. Und da war die Aufgabe, ein Herz einzufügen. Ich klicke hier ein Herz an. Denken Sie dran, der Mauszeiger verändert sich und Sie ziehen hier ein Herz auf. So, eine weitere Farbe war, die Farbe oder weitere Aufgabe war, die Farbe blau zu initialisieren. Dafür gehen Sie hier einfach auf Fülleffekt und wählen sich hier mit Hilfe der Live-Vorschau einen Farb aus. Und dann können Sie hier noch sagen, Sie möchten gern einen Textumbruch haben. Mit Text verschieben, weitere Anzeigen, Textumbruch. Und da möchte ich vielleicht einen haben, der irgendwie so aussieht und sage okay. Dann sehen Sie, habe ich hier einen anderen Textumbruch auch gleich noch eingestellt. War aber nicht die Aufgabe. Aufgabe war, ein Herz einzufügen mit der Farbe Blau. Nächste Aufgabe war, ein Bild zu verschieben. Dafür muss ich mir erstmal ein Bild einfügen. Ich gehe hier auf die Registerkarte Einfügen und sage Bilder. Und da zur Zeit der Karneval ist, werde ich mir hier mal ein Karnevalsbild einfügen. Und sag, äh, guck mal, wo wir denn hier eins finden. Ach, ich nehme jetzt hier einfach mal die Karnevalsoma und füge die ein. So, skaliere die auf eine bestimmte Größe. Und die Oma ist jetzt hier Dort am linken Seitenrand dargestellt ich, so, ich schiebe sie jetzt mal auf den rechten Seitenrand ich klicke das Bild an und Sie sehen, ich kann die gar nicht so einfach verschieben ich gehe hier bei den Bildformat-Tools zu der Positionsseite und sage, ich möchte die mal rechts hier wieder mit der Live-Vorschau verschieben und Sie sehen, jetzt habe ich hier die Option des Schiebens ich kann die jetzt nehmen und schiebe die und schiebe die bis hier eine blaue Linie erscheint. Oh Mann. So, ich habe mir jetzt das Bild der Karnevalsoma oma eingefügt und möchte gerne die grünen Ausrichtungslinien hier haben, damit ich die ähm, direkt am Seitenrand ausrichten kann. Sie sehen, ich klicke das Bild an, kann das verschieben. Und jetzt erhalte ich halte hier Ausrichtungslinien zum nächsten Objekt bzw. Ausrichtungslinien zum Seitenrand. Da sehen Sie, kam kurz die grüne Linie, da, da sehen Sie die Ausrichtung zum Seitenrand. Damit Sie diese Linien aber sehen, muss hier oben unter der Gruppe anordnen, hier oben bei Objektausrichtung die Ausrichtungslinien verwenden angeklickt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen Sie die auch nicht. Eine weitere Aufgabe war ein Objekt aus einer Datei einzufügen, das heißt ich klicke mir hier die Stelle an, in dem ich gerne das Objekt einfügen möchte, gehe auf die Registerkarte Einfügen in die Gruppe Text und sage Objekt und dann sehen Sie kann ich sagen Text aus Datei. Wichtig ist, dass die Datei natürlich geschlossen ist und ich suche mir jetzt hier die Datei aus, die ich gerne einfügen möchte und Sie sehen, hier steht, ist zum Beispiel eine Datei, die heißt Objekt einfügen. Ich klicke hier auf Einfügen und zack, wird der Text aus der Datei tatsächlich eingefügt. Ich gehe mal zu dem Objekt einfügen und hier soll das Sonderzeichen Trademark eingefügt werden. Eine weitere Aufgabe. Man kann natürlich über ISX beliebige Sonderzeichen einfügen. Dafür gehe ich an die Stelle mit meinem Cursor, wo ich das einfügen möchte. Gehe auf die Registerkarte Einfügen in die Gruppe Symbole und kann mir hier tatsächlich die Symbole auswählen. Ich gehe hier unten auf den Befehl Weitere Symbole. Und wähle mir hier in den Registerkarten nicht Symbole, sondern Sonderzeichen aus. Und da sehen Sie unter den Sonderzeichen, relativ klein, steht hier Marke ja, für Trademark. Und ich kann mir die an dieser Stelle einfach Einfügen und sie sehen, dort erscheint sie schon. Ich kann sagen, schließen und fertig. Da das sich hier um eine Schriftart handelt, kann ich die auch markieren, in verschiedenen Größen darstellen, in verschiedenen Farben darstellen oder mit einer Hintergrundfarbe bzw. unterstrichen Kursiv oder Fett. Eine weitere Aufgabe war, in einer Tabelle Zellen zu verbinden. Dafür füge ich mir jetzt hier an dieser Stelle wieder eine Tabelle ein mal eine zwei kleine, eine kleine Tabelle, so und die Aufgabe war, diese Zellen miteinander zu verbinden. Dafür markiere ich mir natürlich die Tabelle und erhalte die Tabellentools und Sie sehen, unter der Registerkarte Layout habe ich die Möglichkeit, Zellen zu verbinden. Ich klicke das jetzt einfach mal an und Sie sehen, die Zellen werden zu einer großen Zelle verbunden. Die nächste Aufgabe war, dass Sie ein Absatz, dass Sie die Listeneinträge für einen Absatz fortsetzen, dafür markiere ich mir erstmal hier diese Absätze wieder und sage, ich möchte gerne hier ähm, wieder meinen, haben Sie sehen, er macht wieder, also meinen Listeneinträge haben und er macht wieder 1, 2, ich gehe hier jetzt mal raus. Klicke hier in den Absatz rein, mache einen Rechtsklick da rein und sage, ich möchte die Nummerierung fortsetzen. Und da wir oben ja schon 3, 4 hatten, würde, müsste der das jetzt hier folgendermaßen fortsetzen. Oder 4, 5 und dann setzte er das hier mit 6 und 7 fort. Ja, auch das ist eine Aufgabe aus der... So, die nächste Aufgabe war, ein Bild freizustellen und zwar so, dass der blaue Hintergrund verschwindet. Dafür klicke ich mir das Bild an, Es erscheinen die Bildtools auf Format und gehe hier auf Freistellen. Und Sie sehen schon, er stellt mir schon fast alles gut frei. Ich gehe hier noch, ziehe noch ein bisschen nach rechts, dass auch die Ecken noch frei sind und ziehe hier auch noch ein bisschen nach rechts. Und jetzt muss ich ja noch diesen schwarzen Strich dort oben behalten. Ich kann das hier oben noch ein bisschen nach oben ziehen. So, dann habe ich auch den schwarzen Strich drin. Nehmen wir es wieder raus. So. Und hier unten vielleicht auch, dass ich das Blau weg habe. So. Und ziehe das hier noch ein bisschen weiter nach unten. So. Prima. Jetzt heißt es alles drin. Gehe auf zu behaltenen Bereiche markiert Also, ich muss ja hier auch noch sagen, der möchte mir bitte hier diesen, diese Eckanfasser. Ich klicke da einfach drauf. Diesen Bereich soll er ja beibehalten. Zack. Zack, zack. So und gehe hier jetzt hin und markiere den Schwanz von dem restlichen Teil. Und gucke mal was rausgekommen ist. Und Sie sehen, ah wunderbar, er hat mir doch tatsächlich hier jetzt alles ausgeschnitten im blauen Hintergrund. Ich habe nur noch dieses Domino-Steinchen hier mit dem Schwanz hinten dran. In Ihrem Prüfungsdokument ist eine Fußnote hinterlegt. Ich habe diese jetzt hier schon einmal eingefügt und ich möchte gerne zu dieser Fußnote springen. Dafür kann ich hier auf die Seite 2 gehen oder auf die Seite 1, irgendwo hinklicken und gehe hier auf die Registerkarte Start, gehe hier auf Suchen, klicke auf das kleine Pfeilsymbol und gehe hier auf Gehe zu. Ja, wenn ich hier auf Gehe zu gehe, dann kann ich mir hier eine Textmarke auswählen und ich kann hier einen Textnamen eingeben. Ich habe meine Textmarke Test genannt, klicke da drauf und sage Gehe zu und. Was? So gemeint in der Aufgabe ist, gehe zu einer Textmarke. Dafür muss ich mir erst eine Textmarke erstellen. Ich gehe hier in mein Dokument mal rein und sage hier, das Klaas soll mal die Textmarke sein. Und gehe hier hin, auf die Registerkarte einfügen, in die Gruppe Link und gehe hier auf Textmarke. Gebe der Textmarken einen Namen und nenne die jetzt mal Klaas. Und sage hinzufügen. Und jetzt habe ich hier eine Textmarke gestellt. Wenn ich jetzt aus irgendeiner, von irgendeiner Stelle aus meinem Dokument an diese Textmarke springen möchte, dann kann ich hier gehen auf die Registerkarte Start, gehe auf Suchen, in die Gruppe Bearbeiten, klicke hier auf Gehe zu hin und Sie sehen schon, hier steht Klaas schon als Textmarke drin und sage Gehe zu und schwupps, die Wupps springt ja zu der Textmarke Klaas. Okay. Nochmal zur Wiederholung, eine Fußnote fügt man ein, folgendermaßen. Man geht auf die Registerkarte Verweise und kann sagen Fußnote einfügen. Ja, Sie sehen, ich hatte schon eine eingefügt, an dieser Stelle auf dieser Seite aber noch nicht. Und nenne die jetzt hier zum Beispiel mal Klaas. Dann hat er mir hier ganz einfach eine Fußnote eingefügt. Und ich könnte jetzt weitere Fußnoten einfügen, indem ich hier zum Beispiel zu Krass gehe. Und sage wieder Fußnote einfügen und könnte das dann hier nennen. Krass und so weiter und so fort. Eine weitere Aufgabe war, ein Zitat auszuwählen und beziehungsweise das zu bearbeiten. Sie sehen, ich habe mir hier ein Zitat erstellt, Heschel 1958. Ich kann jetzt diese Quellen verwalten, indem ich in die Registerkarte Verweise gehe, sage Zitat und Literaturverzeichnis und sage Quellen verwalten. So, und da sehen Sie, tatsächlich geht hier ähm, ein neues Fenster auf, in dem die Quellen erstellt worden sind, die ich hier schon erstellt habe. Also das ist hier anders als eine Fußnote. Das ist eine Quelle, also ein anderes Buch, was zum Beispiel ähm, erstellt worden ist. Und ich kann das hier aus, von der linken Seite aus der Masterliste kopieren zu der aktuellen Liste. Oder ich kann es an dieser Stelle auch wieder entfernen oder bearbeiten. Ich kann es hier wieder kopieren, Sie sehen, oder auch löschen. Dann wird es hier aus dieser Stelle gelöscht. Und ich habe hier die Möglichkeit, eben mit Hilfe des Quellenmanagers die Quellen zu verwalten. Auch in der Aufgabe ist das so, dass Sie ähm, die Quelle bearbeiten sollen und dort etwas löschen sollen. Eine weitere Option das war, dass Sie etwas suchen und ersetzen sollen. Dafür klicken Sie sich wieder ein Wort an, gehen wieder auf die Registerkarte Start und klicken hier auf Ersetzen in der Gruppe Bearbeiten. Und ich hatte mir jetzt hier ein Wort vorher markiert und der sagt, sucht jetzt nach einem ganz bestimmten Begriff. Ich ersetze das dann ganz einfach hier durch ein Wort und zwar mache ich mal heute und sage alle ersetzen. Da sehen Sie, es wurden nur Ersetzungen vorgenommen. Möchten Sie den Suchvorgang am Anfang fortsetzen? Ja, möchte ich. Alles erledigt. Es wurden zwei Ersetzungen vorgenommen. Ich kann es mit OK bestätigen und schließen. Und damit wäre diese auch dicht. Die nächste Aufgabe war wieder, in dem Dokument nach einer bestimmten Tabelle zu suchen. Wir gehen jetzt einfach hier mal hin und suchen uns unsere Ursprungstabelle. Ich klicke da rein. Sie sehen, die Tabelle ist markiert. Und ich kann hier bei den Tabellentools unter Layout bzw. unter Entwurf meine ganzen Formatierungen einstellen, was hier aber in der Aufgabe gefordert war, finden wir unter Layout. Wir sollen hier nämlich anpassen die Tabellenbreite und Sie sehen, ich kann die hier automatisch einstellen, indem ich die hier einfach anklicke oder bzw. hier den Wert direkt reinschreibe und die Taste Return drücke. Eine weitere Aufgabe war, ein Bild einzufügen in einer bestimmten Größe. Dafür gehe ich wieder auf die Registerkarte Einfügen und sage Bilder und wähle mir ein bestimmtes Bild aus. Ich nehme mal wieder hier die Oma und sage Einfügen. Und die Oma soll eingefügt werden in der Größe 5 cm. So, ich tippe hier einfach 5 ein macht die Enter und da die Seitengröße hier skaliert ist, macht der Out, äh, also festgesetzt ist. Das sehen Sie auch daran, dass hier steht Seitenverhältnis Sperren relativ zur Originalbildgröße, macht er das automatisch auf 5 x 4,87 cm. Okay, das war schon die. Eine weitere Aufgabe war den Smart Art Prozess einzufügen. Dafür gehen wir auf die Registerkarte einfügen und wählen uns hier die Smart Arts aus. Hier wurde aus den Prozessen ausgewählt der einfache Prozess und Sie sehen schon ist der Prozess eingefügt worden. Das ist der sogenannte Basic-Prozess. Die Aufgabe war dabei die Höhe der Form hier zu verändern. Jetzt hat man hier wie man sieht schon eine Form angeklickt. Sie kriegen die Smart Art Tools und können unter Format natürlich hier auch die Größe verändern. Allerdings ändern Sie das denn nur Form für Form. Ja, dann müssen Sie das also dreimal ändern. Wenn Sie die SmartArt Höhe der Formen mit einem Schlag verändern wollen, klicken Sie einfach hier rein. Dann ist das Gesamte markiert. Und Sie können hier auf der Registerkarte Größe, können Sie jetzt tatsächlich hier die Größe definieren. Sie können hier die Höhe des gesamten SmartArts einstellen. Wenn Sie die Form nur definieren wollen, dann müssen Sie das hier an dieser Stelle anklicken. Und dann können Sie hier die Form größer oder kleiner machen. Aufgabe war hier aber das SmartArt zu vergrößern. Also klicken Sie bitte in den leeren Bereich rein und ändern hier die Größe. Eine weitere Aufgabe war es, eine Überschrift zu verändern. Wir haben jetzt hier noch gar keine Überschrift. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein ganz bestimmtes Wort heraus aus meiner Aufzählung. Zum Beispiel hier soll dies hier eine Überschrift werden. Ich markiere mir das einfach mit einem Doppelklick und Sie sehen auch hier habe ich die Formatvorlagen. Hier habe ich Überschrift, Überschrift 2 und wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, kriege ich hier noch weitere Überschriften angezeigt. Bei Ihnen in der Aufgabe wird tatsächlich eine Überschrift 3 schon angezeigt. Die wählen Sie bitte aus oder Sie können hier an dieser Stelle auch eigene Formatvorlagen erstellen beziehungsweise Sie können sich hier auch die Vorschau der Überschriften anzeigen lassen. Okay, also Überschrift erstellen, ich sage mal hier das Einfügen soll eine Überschrift werden. Ich markiere mir das und sage ich möchte hier Überschrift 2 haben. Es gibt hier bis zu sieben Überschriften. In der Aufgabe wird Überschrift 1 ähm, gefordert und Sie haben die Möglichkeit, hier dann tatsächlich die Überschrift 3 auszuwählen, die in der Aufgabe auch gefordert wird. Also bis zu sieben Überschriften sind möglich, je nachdem wie viele Überschriften Sie schon vergeben haben, wird dann immer eine weitere neue erzeugt. So, eine weitere Aufgabe war dann eine Überschrift, ich nehme die jetzt eben gerade erzeugte, zu verändern in ein sogenanntes WordArt, das kann ich dann hier auch machen. Ich klicke hier in der Gruppe Schriftart auf die WordArts. Und Sie sehen, ich habe hier verschiedene Wordarten zur Verfügung, die ich mir hier mit einer Live-Vorschau angucken kann. Und kann dann hier eins auswählen und kann hier eins bestimmen. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich kann auf die Registerkarte einfügen gehen. Und kann hier auf die Word-Arts klicken. Und auch hier an dieser Stelle habe ich die Möglichkeit, die Wordarts einfach anzuklicken bzw. auszuwählen. Ja? Okay. So, ich bekomme dann die Word Art Tools, wenn ich etwas ausgewählt habe und hier kann ich dann natürlich aus verschiedenen Word-Arten noch auswählen, ja, Sie können hier äh, mit Hilfe der Designvorlagen etwas auswählen. Ja, blau, grau oder andere Designfüllung bzw. Sie können hier Fülleffekte auswählen. Ja, oder Formkonturen oder Formeffekte. Je nachdem, Word, Art, Formate hatten wir jetzt schon und haben hier also die Möglichkeit, auch weitere Formen einzufügen. Ich bleibe ein bisschen runtergescrollt und die nächste Aufgabe war, einen Text in, ein, ähm, in eine Tabelle umzuwandeln. Dafür erstelle ich mir einfach mal einen Text mit Hilfe der Tabulatoren. Test, Test 2. Test 3. Ich markiere mir dies, gehe auf die Registerkarte einfügen, gehe hier auf Tabelle und sage Text in Tabelle umwandeln und er sagt feste Spaltenbreite, Spaltenanzahl 3, gibt das schon vor, Tabstop hat er auch schon gefunden. Ich klicke einfach hier auf OK und wunderbar hat er mir eine Tabelle aus dem Text erstellt. Ich sollte mir in dieser Tabelle jetzt ähm, weitere Linien erstellen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, Erstmal markiere ich mir die und gehe hier an den Rand und kann ähm, hier bei den Tabellentools unter Layout, kann ich sagen, darunter einfügen ja, oder darüber einfügen, je nachdem, wo Ihr Cursor eben gerade stand. Und Sie haben sich hier weitere Tabellen eingefügt. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, hier zwischen die Tabellen zu gehen, also zwischen die Spalten oder die Zeilen zu gehen, drauf zu klicken. Und sich hier weitere Teil, Spalten bzw. Zeilen einzufügen, wenn Sie das gerne möchten. Okay. Wenn ich mir hier einen Text markiere mit Absätzen, dann kann ich auch hier hingehen. Man kann diesen markieren mit mehreren Absätzen und kann auf die Registerkarte Layout gehen. Und den mehrspaltig anzeigen lassen. Hier kann ich den zum Beispiel zweispaltig anzeigen lassen. Wenn ich hier auf weitere Spalten gehe, dann kann ich hier auch sagen, ich möchte eine, zwei oder drei Spalten anpassen. Hier zum Beispiel zwei. Hier können Sie den Abstand verändern. Ich mache den jetzt hier einfach mal auf 1 Zentimeter. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist, nur hier kann ich eine Zwischenlinie anklicken. Und wenn ich das mache und sage, okay, dann sehen Sie, macht er mir hier auch eine Zwischenlinie wenn Sie hier an dieser Stelle nicht in der Spalte weiterschreiben wollen, sondern einen Umbruch erzeugen möchten, dann gehen Sie bitte hier in die Registerkarte Seiten einrichten auf Umbrüche und wählen hier bitte einen Spaltenumbruch aus. Zack, ja und dann sehen Sie, dann macht er hier Ihnen tatsächlich einen Spaltenumbruch. Das machen wir aber wieder rückgängig, weil das wollten wir ja eigentlich nicht, sondern wir wollten eigentlich einen Umbruch machen. Einen fortlaufenden und dann sehen Sie dann können Sie nämlich hier sind sie aus der Bearbeitung raus und können hier ganz normal wieder weiterschreiben okay eine weitere Frage war oder war die Tabelle auszuwählen und einen sogenannten alternativen Text einzugeben dafür können Sie die Tabelle wieder markieren einen rechtsklick machen und sagen Beschriftung oder Tabelleneigenschaften und können hier auf den Reiter Alternativtext hier zum Beispiel eingeben. Test. Ja, Beschreibung für alle anderen User. Und sagen okay Und dann sehen Sie, wenn Sie die Tabelle haben, unter Entwurf, bzw. unter Layout, haben Sie jetzt hier wieder ihre Tabellentools und sie haben hier einen sogenannten alternativen Text eingegeben und die Tabelle sozusagen ähm, damit belegt für Leute die handicapped sind zum Beispiel eine weitere Aufgabe war ein PDF zu erstellen sie gehen wieder auf die Registerkarte ähm, Datei im Fachjargon auch Backstage eigentlich genannt gehen da drauf und sagen exportieren und können hier ein PDF-Dokument erstellen. Ja, Sie müssen das einmal speichern. Und haben hier die Möglichkeit, die Optionen noch einzustellen. Denken Sie daran, in diesen Optionen können Sie hier noch sagen, was alles in PDF erstellt werden soll. Ist nicht gefragt, nur das zu Ihrer Information. Und Sie gehen hier Datei nach dem Veröffentlichen öffnen. Sollte angeklickt sein, damit Sie das auch sehen. Klicken hier auf Veröffentlichen. Und Sie sehen, er erstellt Ihnen jetzt hier davon ein PDF. Und wenn ich die mal ein bisschen kleiner mache, upala, ein bisschen kleiner ziehe, dann sehen Sie, hat er Ihnen hier tatsächlich ein PDF erstellt. Okay, ich schließe das wieder. Das Wort UT soll in den Autokorrekturen ersetzt werden durch das Wort UTA. Dafür gehen wir wieder in die Registerkarte Datei, gehen in unsere Optionen gehen in die Dokumentprüfung zu den Autokorrekturoptionen und ich kann jetzt hier reinschreiben ut ut soll ersetzt werden durch uta bitte dran denken hinzufügen anklicken okay nochmal okay und wenn ich jetzt hier an irgendeiner Stelle ut eingebe und die Leertaste drücke, macht er tatsächlich da daraus. Wunderbar, auch diese Aufgabe Prüfungs So, ich möchte gerne den Einzug bei Aufzählung verändern. Auch das ist relativ einfach. Man klickt sich hier einfach in die Aufzählung rein. Dadurch ist die markiert. Und ich habe die Möglichkeit, bei dem gruppenspezifischen Untermenü hier den Abstand vor und nach einzustellen. Standardmäßig steht hier 8PT. Ich möchte den hier mehrfach haben, aber nicht 1,08, sondern genau 1. Ja, Stelle das ein, sage OK und schon hat er es übernommen. Super. So, eine weitere Aufgabe war auch noch, dass man bei den SmartArt Tools hier eine Form mit einem 3D-Button versieht. Man hat hier die Möglichkeit unter Entwurf hier schon 3D-Sachen auszuwählen. Ja, Sie sehen auch wieder hier die Live-Vorschau. War aber nicht die Aufgabe, sondern unter Format hat man die Möglichkeit Formeffekte hinzuzufügen. Und da sehen Sie, gibt es hier sowas wie 3D. Und da können Sie dann hier tatsächlich 3D-Effekte hinzufügen. Oder eine Abschrägung. Das war auch die Aufgabe, so ein Button. Und Sie sollten dann hier so eine Abschreibung einfügen und dann hatten Sie die Aufgabe erledigt.